Sie sollten das sehen, es geht um Formative and Summative Assessments with Artificial Intelligence. Ähm, bevor ich einsteige, ähm, kurze, kurze, ähm, kurze Vorstellung. Mein Name ist Jan Rihak. Ich bin Geschäftsleiter Europa. Wir haben auch noch eine Dependance in, in, ähm, in, den, äh, in den USA. Mein Mitgründer ist ausgewandert. Ähm, äh, und ab und zu hören Sie auch noch von dem Jonas Leu, aber der ist heute nicht dabei. Ähm, also, also, wir wollen eigentlich Formative und Summative Assessments mit Artificial KI verknüpfen. Ähm, bevor wir das machen, wieso sind Formative und Summative Assessments überhaupt relevant? Ähm, wir, ähm, wir sehen, dass halt diese, diese, ähm, diese Interaktionen, also diese Assessments auf verschiedene Parameter einzahlen, ähm, bei welchen die Forschung auch sagt, dass die, ähm, dass die relevant sind für Lernerfolg. Ähm, wir haben uns da die Metastudie Visible Learning von John Hattie hergenommen und sehen, haben uns da verschiedene Parameter rausgepickt, beispielsweise den Parameter Feedback ähm, oder weitere, und nachher angeschaut: ja, erstens mal sind die relevanter als diese, diese durchschnittlich, durchschnittliche Effektgröße oder ähm, Messgröße für Lernerfolg oder halt. Ähm, überproportional relevant also, und so, sobald so quasi diese, diese Effekt size ist die größe ist als 0,4 ähm, sagt man es sei überproportional lernförderlich und da gibt es denken wir verschiedene Parameter, ähm, auf die formative und summative assessments positiv einzahlen eine ist regelmäßig und relevante feedback aber dann halt auch dass man auf basis von der transparenz ähm, gewisse gewisse ähm, Aktionen, Aktivitäten oder Maßnahmen ableitet, also Response to Intervention ist sehr, sehr hoch oder 1,29. Ähm, oder dann halt auch diese Transparenz des, der Lehrperson, ob sie, ob sie effektiv ist. Also Teacher Estimate of Achievement, Eigeneinschätzung und dann quasi Kalibrierung gegenüber ähm, einer, ähm, einer Rückmeldung, einer systemischen Rückmeldung, die halt so ein Summit oder Formative Assessment leisten kann. Also, den da ist der ist hochrelevant äh, für Lernerfolg. Und wir haben das auch gezeigt in jetzt einer Studie mit der EPFL, ähm, wo wir ähm, effektiv dann ähm, eine, eine Korrelation hergestellt haben, statistisch zwischen ähm, ähm, Assessments und diesen Effektgrößen. haben auch gesehen, dass, ähm, dass es halt noch speziell förderlich ist, wenn man gewisse Einstellungen vornimmt. Ähm, das ist in dem Blogpost beschrieben. Aber die Frage ist dann schon, ist jetzt das alles, also wenn man Assessment macht, hat das alles die gleiche Qualität, gleichen Impact. Ja? Und ähm, das ist so also die Gegenüberstellung zwischen, auf dem einen Extrem, Abfrage von begrifflichem Wissen mit Multiple Choice. Ähm, und auf der anderen Seite halt, halt ähm, Fragen, die offen sind, äh, wo, wo man ähm, Sachen erklären muss, und begründen muss, die halt viel, viel mehr abrufen bezüglich, äh, bezüglich, äh, bezüglich Kompetenzen. Oder? Und, ähm, und das ist jetzt halt schon, also ich meine, man kann auch gute Multiple-Choice-Fragen stellen, aber, aber, ähm, aber, aber solche Fragen, wenn man es halt so hart vergleicht, oder, werden diese Fragen nicht gleich engagierend und, und, und, und, und, ähm, und wirklich ähm, aktiviert und jetzt sagen wir halt wir würden eigentlich gern jetzt auch mit mit einer Plattform wie wie ClassTime oder einer unterstützten systemischen Plattform die formative und summative Assessments macht auf digitalen Wege würden wir gerne auf diesen Kompetenzstufen spielen und halt nicht nur auf ähm, remembering understanding von den Bloom-Stationen oder applying ähm, sondern halt weiter hochgehen, oder? wo man halt Sachen effektiv ähm, ähm, formuliert, ähm, neue Sachen schafft, also quasi in eigene, eigene Überlegungen zu Papier bringt, oder dann halt irgendwie aufschreibt. Und ähm, so also diese höherwertigen Kompetenzen spielt, dass man da quasi über die, die ganze Blumsche Hierarchie durchgehen kann mit so einem Tool, das halt irgendwie mehr kann als nur diese äh, begriffliche, Begrifflichkeiten ab, abfragen mit, mit Multiple Choice. Jetzt ist das natürlich aufwendig. Und, ähm, und da haben wir jetzt halt versucht, auch für den Fall vom autonomen Lernen mit offenen Fragen eine KI zu nutzen, die aus meiner Sicht erstaunlich, erstaunlich gut funktioniert, noch nicht der Weisheit letzter Schluss ist, aber genau das möchte ich jetzt an für sich gerne zeigen. Ähm, genau, Sie konnten dem, scheint mir, noch folgen und ich würde jetzt an für sich... Ähm, um, wechseln den Screen Share auf. Ich muss schauen, wo das ist, auf die Demo. Screenshot ausgeschaltet. Und jetzt mache ich Screen Share. Auf. Hm. mal Verspätung, Verzögerung. Das hier ist es. So. Sehen Sie, erneut meinen Screen über das, ähm, über so ein äh, Question Set mit äh, verschiedenen Fragen. Genau, scheint so zu sein, ja. Also, ich habe hier verschiedene Fragen vorbereitet, oder? Zu ähm, Greenhouse Effect and other AI Demo Questions. Und ähm, hier sehen wir auch noch die alte Multiple-Choice-Question, Capital of France, und dann verschiedene offene Freitextfragen. Ähm, auch quasi diese Begründungsfrage, wo man effektiv längere Begründung äh, reinliefern muss, aber dann halt auch so ein bisschen Kurzantworten ähm, zum, ähm, zur Ozonschicht. Ist die, use, ist die äh, nützlich oder nicht? Und dann habe ich ähm, hier eine, eine, eine Aufzählung von ähm, äh, Begriffen oder, oder Stichworten. Und dann halt auch noch so ein bisschen einfachere Sachen, oder quasi, wo man nur ein Wort geben muss, quasi in der richtigen Form. Ähm, hier Französisch, einfach, dass das wir so ein bisschen das Multilinguale ähm, reinbringen und so Antworten, wie quasi nicht einfach noch numerisch, oder? Und das, ähm, was hier dahinter liegt, hinter Class time das ist jetzt quasi so ein erstes neuronales Netz, welches ähm, ähm, halt ähm, Sprachprozessierung macht und was wir dem neuronalen Netz gefüttert haben in der, in der ersten quasi in der ersten Initialisierung oder was wir im jeweils de, dem neuronalen Netz jeweils füttern ist die Frage und eine Antwort oder eine Musterlösung also nicht verschiedene Begriffe und nicht verschiedene richtige und verschiedene falsche, sondern einfach eine, die richtig ist. Oder? Und das System soll daraus dann quasi ableiten können, welche weiteren Fragen, tatsächlich Antworten, dann dann richtig sind oder falsch. Und das System macht das mit einem Similarity Match auf die die Musterlösung. Lassen Sie uns das vielleicht jetzt mal durchspielen mit... Also, ich starte jetzt die Session nochmal neu. Ich habe die vor, der, ähm, ähm, vor dieser Präsentation quasi initialisiert mit der Musterlösung. Ähm, und ich starte jetzt nicht mit der komplexesten hier, Explain the Natural Greenhouse Effect, sondern einfach mit einer ersten, einfacheren Ozonschicht. Das hier wäre die Musterlösung. Ja, die gebe ich rein. Da ist jetzt nicht überraschend, dass er die korrekt nimmt. Und jetzt kann ich aber effektiv, also ich. Könnte jetzt mit der Antwort spielen. Ich, ich tue so, als wäre ich ähm, ähm, ein Schüler und kriege die Antwort halt nicht komplett hin. Oder? Ich schreibe aber very useful. It protects us from dangerous UV rays. Und da sagt er nahe genug an der Musterlösung, dass er sagt, ähm, das, das, das, das, ähm, das werte ich als richtig. Oder? Jetzt quasi in der ersten initialen Version wird einfach richtig oder falsch gewertet, weil wir noch keine statistische Handhabe haben für, ähm, für ähm, wenn es so ein bisschen zu weit weg ist oder? oder quasi in so einem Graubereich. Wenn ich hier die Antwort ändere und einfach von, von der anderen Richtung komme, oder irgendetwas Lapidares sage, Banane, das versteht er, keine Ahnung. Ähm, und es ist nicht nur jetzt relevant, weil ich es in Deutsch mache, neue no Idee. Und jetzt, also erkennt ihr alles als falsch. Und jetzt versuchen wir quasi diese, also eigentlich eine ehrliche, falsche Antwort zu geben. Ähm, not useful. It's bad for health. Oder weil ähm, Ozon beim Sport ähm, ähm, hat man auch schon gehört, oder? Be beeinträchtigt die Aktenwege, oder? Da sagt er also auch, ist falsch, oder? Ähm und so kann man ahnen für sich, ähm, so schafft das System eigentlich in vielen Fällen die richtige Zuteilung. Wenn es nicht korrekt gemacht wird vom System, dann lässt sich das überschreiben, oder? Wenn ich das Gefühl habe, als Schülerinnen und Schüler, dass das jetzt doch richtig sein soll, dann kann ich das überschreiben hier und, und mache eine, eine, eine Rückantwort quasi damit, ein Rückfeedback ans System. Ähm, ich habe dann diese Fragen, oder? Ähm, Effects of Global Warming, hier ähm, jetzt einfach, um als Basis diese Musterlösung herzunehmen, ähm, füttere ich die ein und fange auch gleich an zu, ähm, zu, ähm, zu verändern. Und da kann man dann vielleicht auch sehen, da werde ich verschiedene Veränderungen machen, die vielleicht dann halt nicht gut genug sind in, im Resultat, dass es trotzdem richtig gewertet wird. Also wenn ich hier zum Beispiel schreibe, also beispielsweise einfach Permutation mache, oder davon. Das ist kein Problem, das wäre ein Problem, das wird der richtig erkennen. Das ist die Permutation. Das wäre nur ein Problem von der korrekten Auswertung, wenn ich es quasi in der Sequenz hätte, hätte Quasi auflisten sollen. Und jetzt kann ich hier sagen, ich, ich, ich, nenne nur drei. Dann sagt er mir trotzdem, ist noch korrekt, oder? Ähm, wenn ich fünf, wenn ich fünf hätte, hätte nennen sollen, dann wäre das halt ich nur auch, hätte ich sagen können, das ist jetzt an sich nicht das, was ich, für, wofür ich fünf Punkte geben wollte. Also das ist partielle Punkt, das funktioniert halt ähm, äh, noch nicht. Das ist eine statistische Handhabe, die wir uns jetzt quasi erarbeiten. Also funktioniert das. Ähm, halt auch hier, wieder kriegen diese, diese ähm, äh, lapidaren Antworten, die sind, ähm, die sind kein Problem. Äh, oder beispielsweise schreibe ich halt ähm, äh, Hunger, ähm, Porsche und Heat. Ähm, wenn, wenn ich einfach so was, was mache, ja, sehen Sie, oder? Da sagt er mir jetzt quasi aus dem <lacht> Aus, dem, äh, aus der Nähe von diesen ähm, semantischen semantischen Themen, da habe ich genug quasi drin mit ähm, mit Heat und ähm, Habitats destroyed oder dass er quasi da eine semantische Connection macht, dass das korrekt wertet und hier müsste ich jetzt auch und für sich korrigieren und sagen, dass das mir jetzt quasi zu hat, oder? so also es funktioniert nicht in allen Fällen richtig, hat eine Tendenz, um eher für richtig zu werten als, als falsch und jetzt müssen wir quasi noch also sicher quasi irgendwo im Einsatz muss das System noch weiter lernen. Hier eine Frage I um, saw oder um, das wird korrekt gewertet, wenn ich es falsch schreibe, um, dann erkennt das richtig als falsch. Um, auch quasi jetzt irgendwo Sachen, die eigentlich vom, vom Verb her nahe an diese an Form sind, aber halt in der falschen, in der falschen Form. Funktioniert auch für, ähm, für Französisch. Auch hier jetzt für diese Kurzantworten für ähm, ähm, falsch geschriebene Antworten. Ähm Und... Ähm, Jetzt halt weitere, so Kurzantworten, oder? How many obtuse angles are there in, a, um, in an obtuse triangle? Das sind quasi stumpfwinkelige, stumpf um, stumpfe Winkel in einem, in einem stumpfen um, Dreieck. Das ist halt ein stumpfer Winkel, das ist auch die Musterlösung. Um, und das lässt sich jetzt auch beispielsweise so ein bisschen um, umschreiben. One wird, wird korrekt gewertet. Um, das wäre nur falsch, wenn ich quasi keine nur numerische Antworten hier fordern um, hier würde. Uh, und ich kann das auch, uh, one. das funktioniert auch noch als korrekt. Und das kann ich jetzt auch, also das ist auch noch korrekt, aber das könnte ich jetzt auch noch, ähm, ähm, wie soll ich sagen, dem System eine Falle stellen, zum Beispiel könnte ich schreiben, also ich habe jetzt gesehen, dass there is one einfach nahe genug ist an der Musterlösung, wenn ich jetzt schreibe, der ist one triangle, dann nimmt er das auch noch richtig, obwohl das, ähm, obwohl das eigentlich dann hier falsch ist, geht um obtuse angles. Oder? So, das ist so ein bisschen der, das, das, die, die erste Version unserer KI, ähm, die, wir, ähm, die, wir, die wir hingestellt haben jetzt für den Fall autonomes Lernen. Das werden wir auch noch zugänglich machen, sodass wir den Lehrpersonen vorschlagen können, was das System glaubt, dass richtig und fa falsch ist. Und die Lehrperson kann dann quasi diesen Korrekturloop nochmal selber machen für, für, für die Klasse. Also es ist dann einsetzbar auch für, für, für Unterricht auf sekundar- oder auf universitärer Stufe, insbesondere wenn man quasi... Testataufgaben ähm, gibt es, wie auch immer, die man, ähm, die man mit, äh, mit Freitext ähm, machen will, wo man halt die Einsparungen mitnehmen will, ähm, die ein System liefern kann, jetzt mit dieser Auswertung. Gibt es soweit Fragen? Ich sehe da, ähm, es sind Fragen im Chat, die habe ich verpasst. Ähm, Sollen wir die durchgehen oder oder wollen Sie sich zu Wort melden? Ich denke, wir können gut starten mit der Frage, die zuletzt im Chat gepostet wurde. Mhm. Mhm. Ähm da, also da geht es darum, wie viele als korrekt definierte Variationen der Musterlösung braucht es, um die Musterlösung so weit zu trainieren, dass sich eine statistisch ausreichende Distanz der Erkennung der relevanten Muster ergibt? Das weiß ich nicht. Da müsste ich das, das müsste ich mit dem CTO äh, besprechen. Wir haben, ähm, also was wir gemacht haben, wir haben mit ähm, einem Verlag, der Verlag zum Stand Handwerk, haben wir Meisterprüfung gemacht, ähm, umgesetzt. Ähm, also das Lehrmittel Sackmann, der hat ähm, relativ, ähm, relativ ähm, substanzhaltige Fragen und Antworten. Und ähm, da haben wir, da haben wir ähm, einfach fünf richtige, fünf falsche ähm, ähm, definiert, um einfach zu, zu schauen, wie, wie, wie gut schafft er das, das einzuteilen. Oder? Und das hat er mit irgendwo 87 Prozent richtig eingeteilt, also die, die, die richtigen, äh, richtigen Werte, die falschen falsch. Das waren jetzt auch nicht so, so lapidare Antworten wie einfach keine Ahnung, sondern quasi ehrlich, ehrlich, ähm, ehrliche Falschantworten. Ähm, aber wir müssten dann halt effektiv nochmal schauen, also quasi dort, wo es nicht funktioniert hat, oder die 13 Prozent, oder dass man, ähm, dort dann reingeht und, ähm, und schaut, oder was ist quasi dort das Intervall? Weil, weil wir machen ein Similarity Matching und es gibt uns eine Zahl zwischen minus 1 und 1 bezüglich Similarity vom tatsächlichen Antwortvektor zur Musterlösung. Und äh, wir müssen dann schauen, für dort, wo es nicht funktioniert hat, ähm, wie weit war quasi dort die, ähm, ähm, der Wert. Also wir machen im Moment einen Cut-Off bei 0,89. Der ist... Der ist äh, ähm, Erstmal einfach ähm, gewählt von uns, wo wir gesagt haben, das funktioniert so einigermaßen gut. Und dann müssten wir halt irgendwie verstehen, lässt sich diese, diese, diese Abweichung von dieser 0,89 lässt sich das übersetzen in Teilpunkte, ähm, wo wir dann quasi wo so, so, so eine detaillierte Rückmeldung geben könnten. Ähm, und das wird aber auch nochmal unterschiedlich sein für verschiedene Fächer. Oder also Man kann sich vorstellen, in der Mathematik gibt es eher einfach richtig und falsch. Oder? Und dann gibt es andere Fächer, die lassen eine, eine höhere Varianz zu bezüglich richtigen und falschen Antworten. Und das werden wir jetzt halt, damit werden wir jetzt arbeiten müssen und, und dazu werden müssen. Hat das so ein bisschen, Bernhard, hat das so ein bisschen die, die, die Frage? beantworten können. Also ich, ich, ich weiß nicht, wie viele Daten ich brauche, bis, ich, bis wir die ähm, Erkennung der relevanten Muster geben, aber das wird schon eher, eher, ähm, eher Tausende sein. Jetzt nicht Millionen, wir haben es mit Millionen trainiert, aber es muss, wird schon in die Tausende gehen, ähm, wo wir dann, ähm, hoffentlich dann etwas sagen können. Gut, dann nehme ich so die die zweite, die sich da anschließt, wie gut kann das System, oder Marian, wolltest du was sagen? Ne? War das das? <lacht> ja genau, ich, ich hätte sonst auch die Frage vorgelesen, aber das ist super, wenn das auch so knapp mhm. ist. Wie gut kann das System schon damit umgehen, dass lernende Bezugsfehler haben, zum Beispiel Ursache und Wirkung verdrehen, obwohl die richtigen Begriffe genutzt werden? Das kann das System im Moment noch schlecht, oder? also es wird dort ein Similarity Match geben, ähm, der ähm, relativ, ähm, relativ hoch ist und wir werden das jetzt aus dem ersten Stand, ähm, das System wird das nicht leisten können. Oder das wird etwas sein, dass wir, ähm, wo wir diesen Feedback Loop brauchen. Ähm, und der Feedback Loop, dem werden wir, äh, wenn wir das Lehrpersonen vorstellen oder, oder quasi die, dem Dozenten oder der Lehrperson vorschlagen, was sie denken, was richtig ist und was falsch ist, und, und die Lehrperson, das korrigieren kann, dann werden wir dem noch besser vertrauen können als dem, dem, dem Lernenden. Der Lernende wird vermutlich einfach die Sachen korrigieren, die ähm, falsch gewertet wurden, also irrtümlich falsch gewertet wurden oder fälschlichweise falsch gewertet wurden und wird sie auch richtig korrigieren versus das andere. Ähm, und, ähm, und da werden wir darauf bauen, dass, dass wir halt effektiv noch im ähm, in ähm, in Produktion oder quasi in der, im im, ähm, im Unterrichtsgeschehen diese diese, diese Rückmeldungen mitnehmen und, ähm, und damit arbeiten können. Es wird aber also auch hier ähm, je also wenn wir wenn wir standardisiert Fragen arbeiten können beispielsweise von ähm, von Verlagen wo wir Tausende halt Antworten kriegen. Wir haben das teilweise schon, oder wo wir eingebettete Fragen haben im Lehrmittel, die werden immer gleichgestellt und tausendmal gelöst. Dort wird das System dann halt relativ, ähm, relativ detailliert dazu lernen. Wenn ich eine neue Frage komplex ähm, ähm, stelle, ähm, wo man halt zwischen Ursache und Wirkung unterscheiden muss und, ähm, und das System kennt die noch nicht und ähm, hat keine feedback schleife dazu ähm, nutzen können dann, ähm, dann, äh, dann wird das noch nicht so gut funktionieren ich hoffe das hilft kann die musterlösung auch eine audio sein beispielsweise eine vorlesungsaufzeichnung also wir können audios können wir hinterlegen ähm, in der ähm, in der äh, also in der Audios hinzufügen, Videos und Bilder. Sieht man meinen Screen? Ich glaube schon. Genau. Und ähm, in der Lösungserklärung kann ich bislang ähm, kann, ich, kann ich schon Audios hinterlegen, aber via Link. oder Also ich kann jetzt noch keine Dateien hochladen, dann diese quasi irgendwo mit, äh, ähm, mit so einem Player abspielen. Kannst du nur unterladen Aber also, es, wird, es werden auch Sachen sein, die kommen. Ähm, PowerPoint-Folien. Machen wir auch quasi nur via Link, dass wir die verlinken. Ähm, inkünftig werden wird da halt weitere File-Types ermöglicht sein, dass man die hochladen kann. Das dann mehr äh, so ein bisschen noch ähm, ähm, Feature, Feature Completion des, des Tools. Okay, aber genau das ist doch das Entscheidende bei höheren Kompetenzniveaus, sonst bleibt es bei Nenne Antworten auf dem niedrigsten Niveau, oder? Das war ähm, die Anschlussfrage. Ursache-Wirkung. Ja, I agree. Oder? Ähm, ähm, und das ist aber halt etwas, das, wo, wo, man, wo ich jetzt sagen würde, ähm, da kann ein neuronales Netz nicht einfach aus dem Stand für eine neue Frage ähm, ohne sozusagen Steighilfen, also was will ich sehen, in welcher Reihenfolge, ohne die Steighilfe habe ich wenig Chancen, im um System das abzunehmen, oder? Da brauche ich quasi wo ähm, äh, ja, das Zutun der Lehrperson. Also es gibt, ähm, es gibt dafür keinen Silver Bullet, oder? Wir, wir, wir versuchen ähm, äh, irgendwo hilfreich zu sein, aber es wird, ähm, es wird immer so sein, dass man gewisse, gewisse Dinge nicht abdecken kann, oder dann halt auch erst mit der Zeit, mit einem, mit einem bestimmten Trainingseffekt, oder? Dort ist dann halt die Extrem wichtig, oder dass man ähm, ähm, so ein Tool wie Class Time dort einsetzt ähm, und so einsetzt, dass es, ähm, dass es, ähm, dass es ähm, hilfreiche Mehrwerte liefert. Ähm, aber wir, wir haben jetzt nicht den also also das schaffen wir auch nicht, oder dass wir quasi nur diese, diese ähm, weiteren Interaktionspunkte zwischen menschlicher Art, zwischen den Schülern, zwischen der Lehrperson, der Schülerinnen dem Schüler. Ähm, substituieren können. Oder das ist teilweise auch nicht nur ich, sie, ähm, oder quasi, das, ähm, das Zusammenspiel zwischen Kausalität, ähm, Ursache, Wirkung, sondern halt auch oder wie interpretiere ich das Resultat, ob ich es jetzt gekonnt habe, oder? Angenommen, die Rückmeldung ist richtig, oder? Dann, dann, dann, dann kommt ja dann auch noch mal ganz viel mehr also anschließend oder? Also wie, wie interpretiere ich ähm, jetzt, ob ich es ähm, Heute gekonnt habe oder ich konnte 40 Prozent ähm, der Antworten richtig lösen. Letzte Woche nur 30 Prozent. Das ist jetzt gut oder schlecht? Oder? Ähm, aber ja, also ich wollte da einfach auch ehrlich sein, oder Herr Koch? <lacht> ähm, äh, ah, die Musterlösung auf Basis der Audio generiert wird. Nee, äh, also wir haben das noch nicht, dass wir einfach. Ähm, ähm, das, das reinsprechen kann. Vielleicht geht es auf dem Handy, das Handy kann, das kann ja alle in allen möglichen Apps, kann man reinsprechen und dann ähm, erkennt Siri oder das, ähm, das Handy, das aber quasi hier im Browser haben wir das, ähm, das noch nicht. Ich hoffe, das war hilfreich und ich hoffe, ich habe die meisten Fragen ähm, covern können, sicher nicht alle. Ähm, ich schaue auf die Zeit, wir haben noch eigentlich zwei Minuten. Hier haben Sie auch nochmal diskutiert oder, zu den ganzen multiple choice und, und wie, wir das, ähm, wie, wie die Taxonomiestufen stufen da spielen. Ich finde das Thema auch sehr, sehr spannend. Wenn Sie ähm, Inputs haben, dann, dann schreiben Sie uns gerne, gehen Sie auf Plastime und, und sprechen Sie uns an. Sie finden uns im Chat oder, oder jetzt halt auch quasi nur äh, meine Kontakte über, ähm, über die Präsentationsunterlage. Super. Vielen Dank für diesen interessanten Vortrag. Und dann werde ich hiermit auch schon die Session schließen und Sie alle zurück in die Lobby schicken. Perfekt. Danke, Antonian. Danke. Sorry für den äh, Namensdreher. Ich habe jetzt gerade gemerkt, dass ich. Kein <lacht> das Problem. Ist das, ich an, Viel Erfolg. Um... Tschüss. Danke Tschüss. Schön.